Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Der Mond schien helle als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Herzlich Willkommen. Hier ist der Gleichsatzkanal mit der 69. Folge der munteren philosophen Abstraktionen. Nominalismus Sprachkritik, die ganze Veranstaltung neigt sich dem Ende zu, die Nummer 324 von 350 ist hier am Start, wie immer mit Fritz Mautner, dem Gründervater der modernen Sprachkritik und seinen vernichtenden Urteilen zum traditionellen Sprachgebrauch. Ich zitiere, das Selbstbewusstsein ist die Kulisse, hinter der die Schauspieler und Statisten schlafen, gähnen, essen oder plappern, um auf ein Stichwort einzeln vorzutreten, sowie der Souffleur oder inspizient oder die Assoziation es befiehlt. Also... Um was geht es hier? Selbstbewusstsein, auch einer der Begriffe, die erst in der jüngsten Vergangenheit zu größerer Popularität gelangt sind. Dieser Begriff ist für Mautner stellt für Maudner eine Instanz dar, hinter der die jeweiligen Subjekte wie Schauspieler und Statisten schlafen und ihren, ihren üblichen äh, Allerwelts. Für den Speisenträger ist die Sprache Realität hier äh, ihr übliches Dasein äh, abspulen, um dann, wenn ein besonderes dieser Wörter da äh, ihre Aufmerksamkeit erregt, dann hervorzutreten, vorzutreten, wie ein, ein Souffleur, äh, wo einem dann etwas äh, vorgeflüstert wird, eingegeben wird, wie es die Assoziation äh, dieses Anknüpfen an Ähnlichkeiten der aller wildesten Art hier befiehlt. Also von, von einem selbstbestimmten Denken ist da überhaupt keine Spur vorhanden, sondern die, die Sprache denkt im, Denkt die Menschen sozusagen. Ein vernichtendes Urteil. Nicht nur in Bezug auf alle diese Subjekte, die ohne ein Sprachbewusstsein da alle möglichen Begriffe mit allen möglichen Realitäten identifizieren und sich so in einer Scheinwelt eingerichtet haben, in der sie eigentlich gar nichts zu sagen haben, gar nicht als als Person, als eigenständige Person in Erscheinung treten. Das ist die Kritik Mautners. Es bewegt sich alles im Scheinbaren, alles dem Anschein nach. Und der, der Schein, in diesem Fall der Harmonie des Alltags bestimmt das Geschehen. Über die Nummer 324. Es geht weiter aus der Abteilung Täuschung, Tricks und andere Betrügereien. Das Ich-Gefühl ist eine Täuschung, ist die Täuschung der Täuschungen. Ist aber das Ich-Gefühl, ist die Individualität eine Lebenstäuschung, dann bebt der Boden, auf welchem wir stehen, und die letzte Hoffnung auf eine Spur von Welterkenntnis bricht zusammen. Also diese Behauptung... Ähm, basiert auf, ein, auf der Vorstellung einer an sich gültigen, allgemeingültigen Realität. Und dem ist sofort abzuhelfen, nicht nur mit Sprachkritik, sondern auch mit einer gründlichen Erkenntniskritik. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn diese Spur von Welterkenntnis sowieso nie Thema ist, weil alles an Sprache praktischen Funktionen dient, dann ist äh, dies, dieser große Zusammenbruch äh, da, äh, der äh, wird nicht stattfinden. Der findet äh, dahingehend statt, wenn sich jemand eben auf solche Begriffe wie ein Ich so eingeschworen ist und dementsprechend dann äh, dieses äh, oben genannte Selbstbewusstsein dann über die Maßen gesteigert ist, man, äh, wie es äh, in äh, Sportskreisen heißt, man über Nacht auf der Boxerzeitung geschlafen hat, dann ist das selbstverständlich oder eben ein Ego wie ein, ein, ein, ein, äh, ein Planet vorhanden ist, dann ist da sicher ein... Ein ziemlicher Einschnitt ähm, und ähm, Sprachkritik äh, konsequent durchgeführt äh, muss ohne Anleitung äh, dann auch in die Nähe der äh, psychischen Störung äh, führen, weil nicht jeder so ohne weiteres damit zurechtkommt, dass äh, alles, was bisher so gedacht wurde, in Frage gestellt wird. Aber dass das äh, Ich äh, lediglich einen Hilfsbegriff darstellt, dazu bedarf es keiner großen äh, logischen Salti. Das gibt es äh, im Buddhismus. Äh, dort wird in der Regel immer wieder äh, gemahnt, dass äh, das eigene Ich nicht äh, so sehr in den Vordergrund zu, zu rücken zumindest äh, sich da äh, keine Realität äh, darunter vorzustellen und als äh, praktischer Hilfsbegriff um Sätze bilden zu können, weil nun mal die, mal die Sprache ein Subjekt benötigt und ein, ein Neues, eine Reform der Sprache, der Sprache diesbezüglich wäre zwar wünschenswert, aber ist äh, aussichtslos. Und deshalb äh, wird weiter das Ich gebraucht und von Ich äh, die, kann die Rede sein, äh, aber nicht im Sinne einer Realität, sondern im Sinne eines äh, Systems, einer, einer Form, des Ausdrucks, der Kommunikation, in der es äh, letztlich immer nur darum geht, äh, die Bedeutung, die spezielle Bedeutung von Begriffen zu klären, um sich dann jemand anderem verständlich zu machen. Also, die Hoffnung muss sich nicht unbedingt an Realitäten knüpfen, die nichts als Illusionen sind. Enttäuschungen wird es auf alle Fälle geben, das lässt sich nicht vermeiden, weil in der Regel alle in diesem Kulturkreis äh, Aufgewachsenen, Erzogenen diese Denkweisen, Sprechweisen verinnerlicht haben und eine Kritik daran äh, davon abhängig ist, inwieweit eine Person in sich gefestigt ist, sich erlauben kann. Äh, Selbstkritik zu üben, ohne äh, ja, die schlimmsten Befürchtungen zu hegen. Es ist nicht einfach, aber in einer Welt, in der die normalen Durchschnittsalltagsmenschen so weit von einem Sprachbewusstsein entfernt äh, sind wie, wie die Ameise vom Mond, äh, ist es umso schwerer, da jemanden zu finden, der über die genügend Erfahrungen verfügt, um hier die eine oder andere Hilfestellung zu geben und vor dem Schlimmsten zu bewahren. Aber unmöglich ist es nicht und jetzt mal im Vertrauen gesagt, genau hier liegt die Zukunft. Alles andere ist äh, zum, dem Untergang geweiht, da, das ist gar keine Frage. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis äh, die, die, diese Illusionen und diese Scheinbarkeiten äh, zusammenbrechen. Und zwar auf breiter Basis. Die Frage ist nur, inwieweit da, äh, die, äh, die Leute mit Verantwortung darauf vorbereitet sind. Das ist die einzige Frage und wenn man mich fragt, sehr schlecht darauf vorbereitet. Es ist Für mich ist es mittlerweile so, dass ich, wenn äh, über die magischen Kanäle äh, da jemand anhebt, mit etwas, nur mit ein wenig Pathos, die Zustände Stände da in, äh, in einem äh, falschen Licht darzustellen, da muss ich den Ton abdrehen, weil ich das als nicht nur als Belästigung, sondern auch als, auch als Frechheit und auch als Beeinflussung, negative Beeinflussung meiner Gemütslage empfinde. So oh, schlimm ist das. Und ich muss auch immer wieder schon allein aus soziologischen Gründen mich da immer wieder informieren, welche Strömungen da gerade im Werk sind. Jetzt seit einigen Jahrzehnten der, der berühmte Ruck nach rechts, europaweit, weltweit könnte man sagen, ein ganz eindeutiges Zeichen finsterer Zeiten, die damit zu tun haben, dass die Verständigung, die Kommunikation, die Zusammenhänge, das Interesse in einer völlig falschen Richtung laufen und zwar in einer solchen der zivilisatorischen Rückschritte und das ist noch freundlich formuliert, aber es geht weiter zur nächsten Nummer, wiederum Mautners Fritz, man hat mit erkenntnistheoretischen Fragen ein großes Publikum, Wer ein philosophisches Werk liest, will doch schließlich etwas Positives für Kopf und Herz zurückbehalten. Die Erkenntnistheorie ist wesentlich kritisch, negativ. Ähm, zum ersten Satz, das, Gro das große, äh, kein großes Publikum, genau, man hat äh, kein großes Publikum. So ist es. Äh, hätte ich jetzt äh, beinahe etwas Falsches gelesen. Und wer ein philosophisches Werk liest, will doch schließlich etwas Positives für Kopf und Herz behalten. Da ist jetzt die Frage, was das Positive ist. Da könnte man von Leuten mit einem philosophischen Interesse erwarten, dass ihnen jede Klarheit, die unter Umständen auch mit Enttäuschung verbunden ist, so ein Positivum darstellt, weil man ja etwas gelernt hat. Und dass Erkenntnistheorie wesentlich kritisch ist, das ist jetzt in Bezug auf die, äh, zu Mautners Zeiten und jetzt auch in der Gegenwart, äh, kursieren die Erkenntnistheorie äh, eher nicht der Fall, sondern äh, die sind durchweg positivistisch. Der Empirismus ist immer noch am Werk. Man spricht von empirischen Tatbeständen so als wären äh, die Sinnesempfindungen eins zu eins in Begriffe umsetzbar. Das ist alles Illusion und Wunschdenken, ein Denken in, in Wissen, Wahrheiten und Erkenntnis, wo es sich äh, lediglich um äh, praktische Funktionen handelt. Und das Negativste an der Erkenntnistheorie ist letztlich das, dass es keine allgemeingültige, wohlgemerkt allgemeingültige Erkenntnis gibt und geben kann. Also die bisherige Erkenntnistheorie, wie man sie bisher kannte, klassisch allgemeingültig, objektivistisch wertneutral, mit der ist es vorbei. Es gibt praktische Erkenntnisse ohne Zweifel, die auch immer wieder mit einem äh, unendlichen Fortschritt zu rechnen haben, weil äh, die einzelnen Menschen äh, die Lebenszeit gar nicht reicht, um äh, sich für, äh, mit allem zu beschäftigen, was äh, einen interessiert. Aber das ist auch der Wesentliche ein, ein kleiner, äh, eigentlich ein kleiner logischer Schritt, aber ein großer für die Menschheit, dass es keine allgemeingültige Erkenntnis, Wissen, Wahrheit gibt. Und damit landet das, was bisher unter Logik und Wissenschaft äh, verhandelt wurde, in der Ethik. In der Ethik. Es ist, zu, es ist äh, ethisch zu rechtfertigen, was alles passiert und nicht anders. Und nicht mit irgendwelchen Wahrheiten, objektiven Wahrheiten andere zu überzeugen. Objektive Realitäten. Ethisch ist das zu beurteilen. Und das gilt für äh, das, was in den Zeitungen steht, nicht weniger als für den sogenannten Holocaust oder überhaupt, was die, was die ganze Justiz anbelangt. Die Tatsachen, die da äh, verhandelt werden, das ist alles, sind alles Tatsachen zum Zweck, zum Zwecke der Verurteilung. Und äh, zu diesem Zweck sind sie auch gut genug und müssen unter den, unter den strengsten Kriterien auch überprüft werden, auf Widersprüchlichkeit, auf sogenannte Falschheit äh, oder Wahrheit in dem Sinn, aber nicht, als, äh, nicht mit dem Anspruch, jetzt äh, äh, höhere Wahrheiten als die, die für die Rechtsprechung benötigt werden, äh, da zu erhalten. Das ist nicht der Fall. Und damit ändert sich auch die Rolle der Autoritäten, die bisher an den äh, so, äh, vielgerühmten Schallkebeln der Macht sitzen. Das passiert dann unter ganz anderen Bedingungen. Da ist das, was ökonomisch passiert, ethisch zu beurteilen und nicht profitmäßig oder in Bezug auf äh, irgendeinen materiellen Vorteil. Dieser materielle Vorteil ist zu rechtfertigen. Und das ist, sind die Grundbausteine einer, einer zukünftigen Ordnung. Nicht die einer fixen Idee an Neutralität, die angeblich Tatsachen haben können. Und solche Gedanken sind sicher schwer den äh, Normalverbrauchern äh, beizubringen. Aber will man sich nicht in endlose äh, Widersprüche verstricken oder äh, sich nicht auf immer, wie, immer äh, niedrigere Niveaus begeben, sodass jetzt mit äh, geistigen Geistiges Geschehen überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern nur mehr das Unmittelbare, der unmittelbare materielle Nutzen ohne irgendeine ethische Beurteilung, sondern mehr oder weniger, äh, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst so äh, der Schnellere, der gewinnt, nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern überhaupt. Äh, das äh, wünsche ich. In der Zukunft niemanden, aber da wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Generationen der Zukunft das auch gar nicht mehr da gar keine Differenz mehr äh, empfinden, also keinen kritischen Gedanken mehr haben können, sondern das dann einfach als normal empfinden, wie heutzutage alles Mögliche als normal empfunden wird. Das ist das Problem, die Niveaus, die geistigen Niveaus aufrecht zu erhalten. Das ist die schwierigste Aufgabe, die im Moment äh, zu bewerkstelligen ist. Und es gibt sehr wenig Unterstützung dafür. Das ist äh, der Natur der Sache, sage ich, äh, geschuldet, weil äh, jetzt seit äh, mittlerweile zwei, drei Generationen da niemand mehr eine Ahnung hat, was überhaupt problematisch sein könnte. Oh, jetzt muss ich mal schauen, was ich hier schon alles verplaudert habe. Knappe acht Minuten habe ich noch, um äh, ein paar Nummern noch äh, zu besprechen, 327. Eine wissenschaftliche Klassifikation der Wirklichkeitswelt ist bis heute nicht gelungen und kann nach dem Wesen der Sprache niemals gelingen. Aber eine oberflächliche, populäre Klassifikation, ein vorläufiges System von Fächern und Kasten ist in jeder Sprache vorhanden. Also, einmal diese wissenschaftliche Klassifikation, so nach dem Motto der Bibliothekswissenschaftler, alles worüber irgendein Buch geschrieben wird, das ist in, in, es gibt da zwei wesentliche bibliothekarische Systeme, ein europäisches und ein amerikanisches, das eine ist mehr sachbezogen, Na, egal. Ähm, ja, diese Klassifikation auch äh, anderes Modell in der Botanik, da diese und jene Art und in der Biologie das hier und dieses Unterordnen und den, den äh, Axolotl, der weder Fisch noch äh, ein Fisch mit Flügeln ist, da hat man dann, gibt's dann Probleme, wo tun wir den rein. Also der Versuch zu glauben, dieser alte Rationalismus, der eigentlich ein Idealismus, ein Optimismus ist, alles in Schubfächer unterzubringen und das dann noch für Wahrheit zu halten. Es hat ja auch, ist jetzt dürfte ja mittlerweile jetzt kein Geheimnis mehr sein, dass zu praktischen Zwecken sind diese Klassifikationen umso besser und umso abgewogener und umso ausgeklügelter die, die sind, desto höheren praktischen Nutzen haben sie auch. Auch mit, allem, mit allen Mängeln, die dann dazugehören, dass man dann dieses berühmte EU-Raster mit der Gurke, die dann nicht mehr durchfällt, weil sie krumm ist, die Mutter wird dann weggeworfen, äh, obwohl äh, es an äh, der Genießbarkeit überhaupt äh, kein, äh, kein Mangel ist und auch äh, die gängigen Shell-Geräte da, bewältigen da jede Kurve. Alle Probleme, die solche Klassifikationen auch mit, mit sich bringen, das sind, es ist alles eine praktische Frage und deswegen ethisch zu beurteilen. Bloß jetzt eine, eine objektive Realität ist mit einer solchen zu tun zu haben. Das kann man vergessen und sollte besser am besten schnellstmöglich vergessen werden. Und alle Leute, die von irgendjemandem eine solche Realität vorgekaut oder vor, vorgeplappert bekommen, äh, warne ich davor, ihre Glaubwürdigkeit äh, da daran zu verschwenden. So, und dann geht es weiter mit der Nummer 328. Wieder Fritz Mautner, es kommt dann zu einer Revolution im Kindergehirn. Das Kind hat erfahren, dass die hörbaren Töne aus dem Mund der Mutter immer ein Ding bedeuten. Es fängt an mit Bewusstsein und schnell sprechen zu lernen. Dieses Geschehen, dieser Umstand kann auch nicht äh, zu hoch, äh, nicht viel genug gewürdigt werden. Diese Revolution im Kindergehirn, die Geburt des Geistes sozusagen, gibt es einen sehr schönen Film über die taubstumme Helen Keller und ihre, ihre Lehrerin, dargestellt von Anne Bancroft, Be genau, Schwarz-Weiß-Film, zu diesem Thema. Und wenn man sich das bewusst macht, was was für ein Wunder das eigentlich ist, dass Menschen denken können, dass es sowas wie einen einen Geist, einen Verstand gibt, dann das mitzuverfolgen, was mit diesem Verstand in den äh, herrschenden Erziehungssystemen äh, passiert in den in den Schulen. Dass in der Regel mit zehn Jahren 50 Prozent der Jugendlichen die Lust am Lernen verloren haben, spätestens dann, weil der Stoff äh, so gestaltet ist, dass er nichts, dass er nichts dazu beiträgt, äh, die, die, eine Person zu bilden, sich eine eine Weltanschauung äh, zu bilden, eine Urteilskraft auszubilden, weil die Zusammenhänge alle so brüchig sind. Äh, wenn man nur mit seinem, mit seinem kindlichen, natürlichen Interesse weiterfrägt, stößt man immer wieder an Grenzen und Widersprüche, äh, sodass es nur ganz wenigen gelingt, äh, sich daraus zu befreien und äh, sozusagen in Eigenregie und Autodienz didaktisch äh, sich eine, einen Weg aus diesem Gewirr äh, von äh, Unklarheiten zu bahnen, äh, wie das zum Beispiel mir gelungen ist, aber sonst nicht vielen kann man wahrscheinlich an, an, an, an 100.000 Händen abzählen, äh, die Leute, die sich die, äh, mit ihrem Geist über diesen üblichen Sums an Wissen, Wahrheit und Erkenntnis äh, erhoben haben. Die nächste Nummer. Vor den Pforten der Wahrheit, ja, die machen wir noch, eine Zeit für die Nummer 69, Folge 69 ist soeben gekommen. Vor den Pforten der Wahrheit ist Kant stehen geblieben und auch Fritz Mautner, würde ich mal sagen, also die, den Pforten dieser Wahrheit, vor, vor denen Kant ge, äh, stehen ge, geblieben ist, ist auch ein Fritz Mautner stehen geblieben weil er äh, sich mit den Herrschenden nicht allzu verderben wollte. Dazu, äh, dafür spricht zum Beispiel sein Streit mit Gustav Landauer über die Beteiligung Deutschlands am Ersten Weltkrieg. Das muss man auch äh, in Bezug auf seine Ansichten äh, feststellen. Da hat er sich dann irgendwo in den Taoismus verzogen und ins Nichtwissen, nicht und ins äh, Sein des Nichtseins und derlei Trara. Aber nun gut, bekannt stehen geblieben die Sprachkritik allein kann diese Pforten aufschließen und mit lächelnder Resignation zeigen, dass sie aus der Welt und dem Denken hinaus ins Leere führen. Äh, ist keine so große Sache. Dieses ins Leere führen äh, ist immer noch in Bezug auf eine objektivistische Welt sicher. Aber sobald ich äh, von der Sprache und vom Denken auch nicht mehr erwarte, als nützlich zu sein. Und äh, dann kommt es letztlich auf die Wertvorstellungen an, in Bezug auf welche dieses Denken dann nützlich ist. Das heißt, denen am besten zur Geltung verh verhilft. Äh, nebenbei äh, gesagt, ich war auch lang der Meinung, dass Kant äh, mit Sprachkritik weniger was zu tun hat und auch mit, mit Psychologie, äh, musste dieses Urteil dann aber etwas abmildern. Äh, nicht, es ist nicht ganz falsch, äh, aber man kann Kant auch und sein Verhältnis zu den Kategorien auch so verstehen, äh, Dein Verhältnis zum Begriff und das, was er da äh, mit Anschauung und Begriff da untersucht hat, äh, auch in einem sprachkritischen Sinn verstehen. Also so, so ist es nicht. Und jetzt nochmal zurück zu Mautner. Die Spr Sprachkritik allein kann diese Pforten aufschließen und mit, mit äh, lächelnder Resignation. Also äh, das war auch äh, unter anderem diese Differenzen dann zu Mautner, die mich schließlich letztlich, nicht ausschließlich, aber da, dann doch dazu bewogen haben, die Webseite umzufirmieren und die Mautengesellschaft mehr oder weniger nach diversen Unstimmigkeiten sowieso dann zu Grabe tragen, will man sagen. Also heutzutage ist das sowieso nicht möglich, wenn etwas im Netz steht. Und das ist auch gut so, aber die die gleichsatz Gleichsatz.de Seiten sind um einiges, also allein die Entwicklung jetzt seit 30 Jahren, da ist ein ziemlicher Unterschied. Jetzt mit der letzten Version, die gibt es ja alle äh, in den Internet-Archives immer äh, jahreweise herunterzuladen. Was da an äh, Denkwegen vorgezeichnet ist durch die äh, html möglichen Linkverknüpfungen, das hat es ja bisher auch noch nie gegeben. Da kann gezielt nach bestimmten äh, Verlinkungen gesucht werden. Also was da alles noch äh, auf Halde liegt, möchte ich sagen, das ist jetzt mit den ersten Anfängen der Mautengesellschaft nicht mehr, Seiten der Mautengesellschaft nicht mehr zu vergleichen. Meine Zeit ist um, um, um Gottes Willen, aber das muss ich jetzt noch sagen, diese Pforten der Wahrheit gibt es bei Mautner nicht, das ist trara und lächelnde Resignation, die kann er sich auch irgendwo hinschieben, weil dafür besteht überhaupt kein Grund, wenn, wie gesagt, die Sprache als praktisch nützlich verstanden wird und nicht als der große Hebel zu den ewigen Wahrheiten. Das ist sowieso Blödsinn. Also ist hier dieses Lamento von, von Mautner völlig fehl am Platz. So, das war's aber. Peace und out. Ja. Eine Folge geht noch und eine zweite wird man sehen, muss ich mal sehen, ob ich dann hier noch länger mache, damit ich nicht am Schluss die letzte Folge für fünf Minuten übrig habe.